Hast du schon mal probiert, eine neue Gewohnheit zu etablieren? Dann hast du vielleicht gemerkt, boah, das ist gar nicht so einfach. Wenn das so einfach wäre, dann würdest du nur noch Menschen sehen, die ihre Traumfigur erreicht haben, die glücklich durchs Leben gehen mit einem riesen Riesengrinsen und durch die Gegend hüpfen. Deshalb verwundert es auch nicht wirklich, wenn Menschen mal den Worten gute Vorsätze oder Zielen direkt schon abwinken. Warum? Weil sie schon oft genug zu enttäuscht wurden, enttäuscht von sich selbst oder von anderen, weil sie es nicht gepackt haben. Doch das muss nicht sein, würde jetzt in der schlechten Werbensendung kommen. Du kannst es schaffen, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, die dir und deinen Zielen auch wirklich entspricht. Und wie? Ja, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung und dazu würde ich dir heute in dem Video ein paar Impulse mitgeben. Deswegen erstmal viel Spaß. Ja, eine neue gute Gewohnheit zu entwickeln ist aus meiner Sicht der Schlüssel, um wirklich große Veränderungen zu erreichen und deine Ziele auch zu erreichen. Wenn dir grundsätzlich darin gelegen ist und du ja, denkst, dass du ab und zu mal ein bisschen Motivation oder ein paar Impulse eben brauchst, um da auch wirklich dran zu bleiben bei deinem Ziel, dann abonniere auf jeden Fall hier diesen Kanal und guck dir auch diese Playlist an, die ich erstellt habe, weil ich habe da mehrere Videos gemacht. Und es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man sich immer diese einzelnen Häppchen mal reinzieht und davon was mitnehmen darf, auch für den Alltag. Wir fangen mal mit einer ungewöhnlichen Frage an. Was waren bisher die besten Partys, die du erlebt hast in deinem Leben? Die meisten sagen, das waren meistens diejenigen, die spontan kamen. Wo man spontan irgendwo eingeladen wurde oder wo sich einfach was entwickelt hat und es auf einmal eine Party wurde. Also wo eine gewisse Eigendynamik einfach da war. Und warum waren das dann die Besten? Ja, weil man gar keine Erwartung hatte und einfach im Moment war. Man hat sich einfach überraschen lassen. Was können wir daraus ziehen? Manchmal ist es ganz gut vielleicht, wenn wir wenig Erwartungen haben und einfach in dem Moment bleiben und das Ganze genießen, was einfach da ist. Und das, diese Einstellung können wir genau auf Veränderungen eben auch übertragen, wenn es um Veränderungen im Sinne von Gewohnheiten geht. Weil da gibt es meistens auch zwei Extrempole. Die eine Gruppe, die sagt, ja, das wird ziemlich easy. Und ich sagte, die Gruppe wird scheitern. Die zweite Gruppe aber, die sagt, oh, ich weiß nicht so recht, das wird, glaube ich, ziemlich schwierig, die wird auch scheitern. Warum? Weil diese Gruppe den Ersten Rückschritt oder das erst, den ersten Zweifel direkt als Beweis nimmt, so von wegen, ja, ich wusste ja, das kann nichts werden. Also wie so oft im Leben, es kommt auf die richtige Balance da an. Und um so eine richtige Balance zu finden, was die Einstellung auch angeht, habe ich dir mal ein Mantra erstellt, also so eine Art Mantra-ähnlichen Spruch oder mehrere Sätze sind es in dem Fall. Und vielleicht ist ja auch was für dich dabei, deswegen lass, lass dich da auch mal überraschen. Es geht folgendermaßen. Ich weiß, es wird nicht einfach, aber ich kriege das hin. Ich erlaube mir auch mal Abweichung von dem Plan und auch mal Rückschritte. Denn ich weiß, es kommt nicht darauf an, was ich an dem heutigen Tag mache, sondern was ich in den nächsten 100 Tagen mache. Deshalb werde ich beharrlich dranbleiben, bis sich der Erfolg irgendwann vielleicht sogar von selbst schon einstellt, ohne dass ich es groß gemerkt habe. Also was ist das Fazit des Ganzen? Es wird nicht einfach, aber es lohnt sich. Und meine wichtigste Botschaft vielleicht dabei ist, genieß auch den Prozess, den Weg dorthin. Der Weg ist das Ziel, sagt man ja so schön. Weil jeder kennt es ja von uns, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie mehr Sport zu machen, ja, das Loslegen ist immer das Problem, das fällt uns schwer. Wenn wir da mal drin sind, dann geht es ja eigentlich. Wir merken, auch oh, war gar nicht so wild. Deswegen genieß doch einfach das, was du tust und genieß das Gefühl, dass du etwas für dich tust. Weil du es dir wert bist, wie so eine schöne Werbung damals sagtest. Ja, und das, ist, das ist viel wert, wenn du es dir wert bist. Wenn du dich selbst und deine Ziele ernst nimmst. Und das nicht als Träumerei, als Spinnerei abtust, wenn du, wenn du dir irgendwas vorgenommen hast. Das tun ja leider viele. Die nehmen sich selbst nicht ernst. Aber ich meine, wir haben nur ein Leben und ich finde, das wir, könnten wir auch nutzen, um das, was wir uns so im, im Kopf vorgestellt haben oder was unser Bauchgefühl sagt, worauf wir Lust haben, wenn wir das vielleicht auch erreichen können. Und wenn wir dem nachgehen. Ja, aber du gehörst nicht zu denjenigen, die das als Spinnerei abtun, sondern du gehst es an. Deswegen, das finde ich geil. Und wenn du Bock hast, dann kann ich dich gern ein bisschen dabei begleiten. Deswegen folge auch diesem Kanal. Gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Deswegen, bis dahin.